Erfolg durch Diversität Normalerweise haben staatenbildende Insekten eine Königin, die sich einmal paart und den Rest ihres Lebens hauptsächlich paarungsunfähige Nachkommen hat – die Arbeiterin. Das Individuen einer Art nur dazu dienen, den Fortpflanzungserfolg anderer zu sichern, funktioniert in der Evolution nur, wenn alle Beteiligten die gleichen Gene haben. Trotzdem paaren sich in manchen Arten die Königinnen mit vielen Männchen. In anderen teilen sich mehrere Königinnen einen Staat. Das führt zu Konflikten zwischen den Arbeiterinnen, auch die Königinnen leben gefährlich. Wie können solche Arten erfolgreich sein? Ein Team um den Entwicklungsbiologen Roman Lipprecht von der Uni Mainz sammelte die Puppen schwarzer Wegameisen verschiedenster Kolonien und machten daraus im Labor Kolonien mit unterschiedlich großer genetischer Vielfalt. Die Kolonien mit größerer genetischer Vielfalt waren erfolgreicher bei der Larvenaufzucht, vermutlich weil Vielfalt eine bessere Arbeitsteilung ermöglicht. Eine schnell wachsende Kolonie hat bessere Überlebenschancen. Spannendes Thema, lass es uns wissen. Tschö!